Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin ja, wir heißen euch willkommen zurück zu menschen 3. Dann die Was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben eine ganze, neue Boot und eine ganze Menge Juwelen gesammelt. Ja, und wisst ihr, wo es jetzt lang geht? Ja. In die 15. Etage. Ja, zum ich Auch in die letzte Etage. <lacht> <lacht> Boah, das ist ja wunderbar. <lacht> ja, hey, wir schauen uns die Ja. Ja. oh, ja. Hey, wir sind ganz oben. Nein. Nicht. Wow, Sidey. Wow. Das hat ein Knopf kaputt gegangen, wenn man hätte mal schon längst hier oben sein können. Ja. Schau mal, ist der neue. Ja. Ich glaube, es ist nur bei dir. Er ja, ist dabei. Ich glaube, bei Glas ist er irgendwie nicht. Also ja, doch, ist nur bei dir. Ja, bei mir ist auch nicht, ja. Ich habe es gerade gesehen, tatsächlich. Ich sehe das. Ist das ganz leicht? Ja. Siehst du das? Ja, da ist wahrscheinlich mal ein Glas ist oder so. Ja. Ja, ich mich ah. Das war wichtig. Das Personal hat jemand nicht versagt. Wie konnte es sich so weit kommen lassen? Ich habe dich im Gegensatz unterschätzt, wenn auch mal ein bisschen. Ja, und dass du es das bisher geschafft hast, aber gewundert mich nicht. Genau, da freue ich mich, dass du hier bist, Luigi. Oh ja, das wird richtig gut. Ich mache dich zu meinem ultimativen Geschenk. Die sein, wenn ich dich fange und ihm ausliefe. <lacht> gelaufen, wenn du dich in Geschenkpapier entwickelt hättest, wäre es sogar perfekt gewesen. Du das Gemälde von dir ja direkt in diesem Jahr auf. Oh, ich will es ihm jedenfalls nahelegen. Hast du das gesehen? Oh, nee. Mario, oh, wenn du bist auf nicht Weg, Ich freue mich schon auf dich. Oh, Tschüss. Mario. Okay, wir, wir wissen, da, da, dass Mario hier ist. Luigi, hast du das gesehen? Das war dein Bruder. Dann kann der Auftritt der Trainer nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da sehe ich ein großes Duell auf dich zukommen. Finde die Hotelinhaberin und rette Mario. Ja? Sehe Ich, seh ich habe es auch schon gesehen. Mach auf. Ich finde diese Juwelen tatsächlich die coolsten. Die sehen ja König muss ja, das ist cool aber ja einfach aber ah, warte aber hier, hier ist noch ein Geheimnis stell dich mal bitte auf den anderen Schalter Warte heute nicht da war ich am Boden übrigens ein Schalter oder so Ja, jetzt muss er ganz rumlaufen weiß. Okay. Sehr schön. Meiner. Der ist gut. Das ist recht meiner. Der ist grün. Nur weil er grün ist, ist er deiner. Na, mal. Ja, ich weiß. Oh, oh, oh, oh, oh. Das, sieht, das sieht gut aus. Ich hab's nicht. Na, na, na. Ah oh Kamera das Ding. <lacht> ja. Komm mal da rein? Ja. Nein. Lass mich umgucken. Ich will mich umsehen. Ja. <lacht> Spinnen töten. Nein. Töte ja. die Spinnen. Hast du schon mal was zu tun? Töte die Spinne. Na, geh Spinnen töten. Geh Spinnen töten und ich äh, gucke mich hier um. Geld. Ich glaube, wir haben ja alles. Uns wenn hey. jetzt nämlich nur noch vier Juwelen. Äh. Ähm. Ich mach's. Ich wollte mal gucken. Oh Gott! Nee, durch. Ich durch. noch. Auf, voll durch die Wand ist. ich übernehme das hier ja einfach mal, mal auf. Hör auf mich zu blenden helfer du helfst nicht du beenden das gerade auch oh, nicht. nicht. Uh. Oh, Moment. Oh, Au. Aua. Da kommen immer wieder welche raus. Ja, im Spiegel oder so. Oder doch, warte. Mal kaputt, richte es. Oder auch Du hattest vorhin. Mhm. Ja. Oh. Ich glaube, wir werden beobachtet. Guckt nicht so an, Mann. Das ist unangenehm. Das hier ist, ist ein sehr blödes Rätsel hier. nämlich das ist ein doofes Rätsel gewesen ich habe dir gerne geholfen. du hast doch gar nichts gemacht ich habe für dich gepostet damit du weißt wie die pose aussieht die du gemacht ja, habe ich auch so gesehen den nee, du weißt ich bin du nur ich bin du nur halt aus glibber herz by the way na. Hey. Ach so. Ach so. Oh. die ziehen wir lang. Ja, haben wir lang gezogen. Ja, haben wir haben lang gezogen und dann abgezockt, äh, abgezogen, abgezogen. Das ist, oh. oh. so. ist ich dich auch. Ja. Mhm. Oh. Wart's Vorsichtig, hier sind überall unsichtbare Laser. sie überhaupt da durch? Ja. wartet da, da fehlt was. Wow. Jetzt. Ja. und okay. Aha. Alter. So. Okay. du stehst zu nah dran. Ich habe so eine Bücherei, die solche Sicherheitsmechanismen hat. Mechanismen. Jederfalls, wenn ich in so eine Bücherei reingehe. Zum oh. oh. Essen. Warte erstmal. Ach. Ach, dieses Buch ist wichtig. Okay, ich hab's, ich hab's essen hab's ja. Er Kuchen aufgekommen. Das jetzt brauchen wir für den Edelstein. Was waren... oh. oh. Auf dem Bücher Was Ich noch gebracht? Und Jetzt haben wir das Geld ein. Losame sein! Oh. Oh. Die Kamera! Hier oh wow. ja, so ist ja gerade sehr verdächtig. Oh hat so eine lila Aura um dich herum! So eine verdächtige! Das ist ein Schalter gewesen! Erinnert mich irgendwie an Super Mario 64. Nicht dieses Bücherei-Rätsel. Na, ja. ah. ich eh schon. Wenn wir den Buch machen müssen. Was denn? Warum? Meinst du, da, da fehlt ein Buch? Ja. Meinst du, das bringen uns weiter? Ja, das kenn ich auf Kingdom Hearts. Da ist rot. Da kannst du haben. Yeah. Okay. Ich hab's noch nicht. Wie steht Ummel einmal man kaputt? Schaff ich mir den Schnitt. Ein von vier. Tja, wir brauchen insgesamt vier. Was? Was da? Was? Was? Was? ah. Was? Was? Was? Was? ich habe auf den drauf dann du mich den drauf ja Komm, wir auch noch auf den drauf wäre nicht auf ihn drauf bauer Wir den Tisch mit ihm kaputt gemacht. Oh, ja. Da, weiter. Hm. Ja. Was? Ja. ja Geld. Geld, Geld! money, money. Ja. Money, money. hier lang. Money, hier lang. Money. Ja. Nicht hier lang. Ah, das ist eine Katzenstatue. Ich mag sie nicht. Ist kaputt, ich mir, mir, mir den Globus, gib mir den Globus. Ich komm da nicht dran. <lacht> Nein. Hm. Okay. Nein. da durch. Haha. Ich hab's kaputt gemacht. Komm mal ruhig. Ja, lass mich einmal Geld aufsammeln. Ich mach schon den Leistes. Nur auch was zu tun haben, wenn du weg bist. <lacht> so. Moment mal. Au. Was? Hier? Äh, du hast das Feuer wieder angemacht. Da bin ich du schon durchgegangen. Ich komm auch, ich komme auch da wieder raus. Oh, los oh Mensch. Ja, bin ich. Boah. Ich kann sehen, wie das Das ist du bist gegangen, als ich da drin war. Dadurch ist das Feuer wieder angegangen. Ich dachte, du kommst woanders raus. Nein. weggehen das, das erinnert mich an was also weißt du, woran mich das erinnert an dieses menschen 2 das, das. das ist der vorgänger von diesem spiel <lacht> <laughs> oh my god! <laughs> oh my god! Like Joseph Joestar. This <laughs> is oh oh my god. Und ihr wusstet ja, dass dieser Joke irgendwann noch mal kommt. Würdest du da bitte da gehen war jetzt. Oh. Äh, boah. Wir sind halt jetzt wieder angegangen. gerade aus. Also die waren die ganze Zeit an. Nee. Hab ich erst genähert dann ist er halt angehört. Ah, ah, ich verstehe. Muss auf der anderen Seite sein. Ja. Nee, ja, genau. Warte. Hm. Okay, ich brauche ja. <lacht> Wie ist das Ding jetzt schon wieder passiert? Oh, was? Oh, <lacht> da war keine Treppe. Ja, nur gesehen, wie du durch die halbe Karte oh. irgendwie auf einmal weggeflogen ist. <lacht> ja. Mal da, der Jetzt oh. ich sie kaputt gemacht. <lacht> das wollte ich sowas von machen. Von war eine limitierte Edition von einer Bohutasse du hast sie kaputt gemacht. Ja und mir auch Aber gab also gab's nur eine vergangene Welt? Na und mir auch egal. Jetzt kommen wir rein. Mm. Geil, wir haben zwei Schlüssel. Fehlen nur noch zwei. Mm. So, ah. beide geht's. Wie viele uns eigentlich noch? Oh, drei, ne? Zwei noch. Oh, zwei. Ja. Das Blaue und das Gelbe. Ah, guck ich ran, ey. Ist das nicht gruselig, das Füllung, dieses Bild. Muss, das müssen wir entfernen. Hm, das muss weg. Das diese Bilder, so grotesk. von ne? Ein Haufen und das gehört in den Müll. Aua! <lacht> oh. da? Au! Ich würde aufpassen, Au. überall sind, sind hier diese unsichtbaren Laser. Die waren aber noch nicht da als da. Was ist das bei also, dann würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube darüber sollten wir nicht reden. Ah, nice. Ich bring mal meine ganzen Loot hier an. vorne fragt nein ich kann natürlich nicht durch die laser laufen Warum denn nicht? weil ich da weil ich wenn ich sie berühre selber sterbe damit oh mal lieber das letzte geld hier ein Los, äh. ähm, Au. was nicht, sollte das denn jetzt nicht von großer bedeutung halt, wurde, ist verloren gegangen gerade. Ah! Ah! Ich weiß nicht mehr, wenn er mich auch mal äh, auflässt. Gott, das ist auch zugebraucht. Ne? Oh Gott. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ich glaube, das müssen wir anders machen. Oh Gott. Ah! <lacht> <lacht> oh. bye bye. Ja, nur einer, oder Ja. Okay. Vergiss nicht ZL und ZR zu drücken, damit du die Laser sehen kannst. Ich sagte ZL und ZR gleichzeitig. Hallo. Du kannst da halt. Du ne <lacht> auf jeden Fall oh. Wir machen erstmal die Laser aus. Dann können wir uns da oben das Juwel schnappen. Ja gut, okay, damit ha haben wir... wir ein... <lacht> okay. <lacht> wir haben den dritten. Aber da oben ist noch ein Juwel, das, das meine ich ja. Oh, ähm, okay. Ah! <lacht> will ich auf den Namen nehmen? <lacht> wo kommen wo, wo kommt die denn her? Ja, das wenig ein paar Jahre oder also. jetzt stätzt hier das ist nicht nichts für dich ne geht oben hin ja! ah! <lacht> <lacht> ich habe mich noch, noch weggeportet. er ja, ist schön für dich lass mich ja lass mich das machen ich mach das jetzt ganz allein ja, spart ich, ich habe hier den Sessel und spann mich immer diese Nix-Tour, ey. Ja, gut. Dann können wir ja gehen. Halt. Okay, ah nein, das ist genau das, was ich nicht wollte. Nein, nein. wer. <lacht> ich glaube, die suchen Streit. Vor allen Dingen, der mit dem Besen, ey. Ich glaube, der ist auf Streit aus. Aber knöpfen wir euch alle vor, komm her. Ah, nein, ich bin nicht hinein. Ah. Gott, die schieben mich ja direkt rein, ey. Oh. Rein, komm rein. Ah! Das hier auch! Ich glaube irgendeiner irgend, irgend hat gerade ein Herz gedroppt. Ja. Schlagen dem Region. das waren alle oh Gott. War gar nicht so schlimm. Ich, ich weiß gar nicht, was du hast. wo ja, muss ja nicht voll in die Mitte da reingezogen Von denen, also 44 Leben und auch noch fünf Knochen. Ja, aber vorhin hatte ich nicht <lacht> ich war 20 mehr so. Den Raum dann mal man einen Schnitt machen, glaube ich. Ja, da sieh mal. Das ist der blaue Schlüssel. Das ist meiner! Wow. Ah. ah, Vorsicht! Äh, hier, auch hier sind überall Laser! Wow! Ah. wow. Ach, okay. wow. Mir ja, dreh mal das Wasser ab. Ich glaube da drunter ist äh, das letzte Juwel. Das ist ein Schlüssel. da Das ist das letzte Juwel. Aua! Was für Das ist mein Problem. Ich war aufs Kuli, das ist nicht fair. Oh uh, an der Wand. Ja, ich weiß. Ja. Mir kommt <lacht> <macht> das. boah. Alle <lacht> die <you> gesammelt. <lacht> Hey, ich glaube, wir sollten aufpassen. Ja, so ein bisschen. Kau! Klopapier aus Geld! Oh ja. Ja gut. Das sind doch ja ja noch Sachen. Oh ich Nein. Guck dir das an. Meiner. Oh, yeah. Hoho, mein Schlüssel. Oh, oh, yeah. Meiner. Oh. <lacht> Drei eingesteckt. Oh. Ja. Dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Ja, oh. ja wenn es das heißt Luigi's Mansion 3. Ja. Willst Bis zum Mal dann. Ja. Und wir haben alle Juwelen gefunden. Ja. Ciao. Ciao, ciao.